Zum Palliativversorgung in Deutschland wünschen dem Kinderpalliativzentrum Datteln alles Liebe zum zehnjährigen Jubiläum. Wir danken euch für zehn Jahre Versorgung, Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren und lebensverkürzenden Erkrankungen. Eure Arbeit und engagierte Hingabe ist ein wesentlicher Halt für die Betroffenen, ihre, ihren Familien und ihren Angehörigen. Danke, dass es euch gibt. Wir wünschen euch, auch euch allen im Team, von Herzen alles Gute. Alles Gute! Alles Gute! Zauber Mädels!